Hallo, herzlich willkommen zur Folge 16 von Café Stillpoint. Ich freue mich sehr, heute Gudrun Medep bei uns zu Gast zu haben. Gudrun ist seit sehr, sehr langer Zeit Dolmetscherin an der WSO und ich habe halt überlegt und festgestellt, dass eigentlich nur der Raphael und ich noch, noch länger für die WSO arbeiten als du und ich freue mich sehr, dass, dass, dass du gekommen bist ich habe überlegt, wie ich das anmoderiere und habe mir gedacht, ich freue mich sehr, dich endlich einmal vor den Vorhang bitten zu können. Aber vor dem Vorhang oder auf der Bühne bist du sowieso immer. Nur meistens geht es nicht um dich, sondern um irgendwelche anderen und das, was irgendwelche anderen sagen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass es dafür heute auch Zeit gibt. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich finde es auch ganz nett, dass ich mal selbst zu Wort komme hm. und das sagen kann, was ich meine und nicht nur das, was andere meinen. Das ist eine seltene Gelegenheit, die mir hier geboten wird und ich werde sie redlich ausnützen. Bitteschön, bitteschön. schön. Bitte schön. Gut, und übersetzt nicht nur für die WSO, sondern auch in allen möglichen anderen Situationen, in Business-Situationen für alle möglichen Politiker. Wir, und wir freuen uns, dass sie nicht nur für Angela Merkel und den Heinz Fischer da Zeit hat, sondern immer wieder auch zu uns kommt. Zwischendurch ein paar Bücher von irgendwelchen osteopathischen Klassikern, die übersetzt werden, ab und zu ein Kongress in der Kabine mit Simultandolmetschen. also die, deine Arbeitsfelder sind vielfältig, aber du bist schon sehr lang bei uns und das ist schön. Wie, wie hat das alles begonnen? Ja, wie hat das begonnen? Das hat begonnen Anfang der 90er Jahre, ihr habt gerade erst die Schule gegründet und meine Schwester Ingrid. Und die war ja in der allerersten Gruppe mit dabei. Das war diese Gruppe, in der so Namen vertreten waren, wie der Andi Kainz, wie der Peter Sommerfeld, die Gudrun Wagen und jetzt vergesse ich all die anderen, tut mir leid. Und natürlich auch du und der Raphael. Und ähm, ihr habt euch irgendwann mal zum Heurigen getroffen und die Ingrid hat zu mir gesagt, äh, na, äh, komm mit äh, zum Heurigen, ich glaube, die brauchen eh nur einen richtigen Dolmetscher, vielleicht geht da was gesagt, getan. Sind wir also zum Heurigen gefahren und äh, haben dort einen sehr, sehr netten Arbeit, äh, Abend verbracht. Mit, ja. mit Louis und Bernard? Oder genau, da waren, da waren der, der Louis und mm -hmm. der Bernard mm -hmm. da mit dabei. Damit war auch da für den lustigen Teil des Abends gesorgt. Der Louis hat ja immer ein paar gute, gute Witze auf Lager gehabt. Und äh, ja, wir haben also den Abend dort gemeinsam verbracht und äh, Du hast mich dann so informell mal gefragt, äh, ob ich denn Interesse hätte, äh, eventuell auch für die WSO zu dolmetschen. Und ich war damals noch eine relativ junge Dolmetscherin und wenn man da gefragt wird, ob man etwas Neues machen möchte, dann sagt man mal prinzipiell ja. Und äh, dann hast du mir angeboten, mir das einfach mal anzusehen, mhm. mich einfach mal in einen Kurs hineinzusetzen und mal zu hören, worum es dabei eigentlich tatsächlich geht. Und äh, auch das habe ich dann gemacht. Das war ja damals noch in dem Hotel im 19. Bezirk. Kaiser Franz Josef. Genau, ja. genau. Mhm. da gab es ja noch nicht diese Räumlichkeiten mhm. in, der, in der Frindberger Gasse. Und äh, dann saß ich also da im, ganz hinten im, im Winkel sozusagen und habe zugehört. Und ich muss gestehen, ich habe nichts verstanden. Ich glaube, mhm. äh, war, ich glaube, es war der Louis-Rombeau, hat über das Sacrum gesprochen aber Ich wusste weder genau, was das Sacrum und wo oder wo das Sacrum ist, noch was ein ISG oder sonst etwas ist. Mhm. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, da musst du jetzt einfach durch. <lacht> <lacht> habe also auch auf deine, auf, auf deine nächste Frage, ob es mich immer noch interessiert, wieder Ja gesagt, mit ein bisschen flauerem mhm. Gefühl im Bauch. Und dann, ja, dann ging es irgendwie, es hat dann nicht mehr lange gedauert, ist es dann losgegangen. Ich habe mir natürlich dann in der Zwischenzeit verschiedene Bücher gekauft, Platzer, den es ja glücklicherweise auch auf Französisch gab, denn damals, damals war ja alles ja, Französisch. Ja. Und dann habe ich also parallel angefangen, äh, Anatomie zu lernen, mhm. weil ich musste es ja auch nicht nur in, auf Deutsch lernen, sondern es muss, musste es auch auf Französisch ja. lernen. Und Französisch ist ja, was die Anatomie betrifft, furchtbar. Äh, furchtbar. nicht mehr ganz so furchtbar ja. heute. Aber damals waren es also noch all diese Begriffe, die heute keiner mehr verwendet, die nichts mit der ja. Nomenklatur der Internationalen zu tun haben. Ja, das waren die mhm. Anfänge von einer langen Geschichte, die mittlerweile ja 28, 29 Jahre alt ja. ist. Ja, ja. Genau. Ja, und dann wie, wie, wie, wie groß ist deine osteopathische Bibliothek? Wahrscheinlich gibt es nicht viele Osteopathen, die so viele Bücher Regal hab stehen haben. Ich habe schon eine sehr sehr große mhm. Bibliothek und nicht nur osteopathisch, weil ich musste mich ja auch auf all diese anderen Dinge mhm. wie Physiologie ja. oder Embryologie oder ähnliche Dinge vorbereiten. Also ich habe eine ganz ansehnliche mhm. Bibliothek. Das muss ich muss ich schon sagen. Ich habe mir jetzt schon mal überlegt, ob an wen ich die vermachen kann. <lacht> also, man Bi denkt also ja bitte, in meinem Alter also ja, manchmal an solche komischen Dinge. und äh, ja, Aber es ist eine ganz anschauliche Bibliothek. Aber das ist auch toll. Und damals darf man ja auch nicht vergessen, da gab es ja noch keine E-Books. Es war alles, man musste alles kaufen und, und, und äh, bei sich dann irgendwo <lacht> lagern. Und über, also, über die sowieso, gab es ein Buch auf Deutsch von Alan Stoddard? Genau. Und, also das, überhaupt nichts. Genau. Und das, das war natürlich auch ein, Pro ja. Programm in den, ein Problem in diesen Anfangszeiten, dass es eigentlich äh, keine Literatur gab. Es gab Im Französischen gab es ein ja. paar wenige Bücher, aber Deutsch gab es, wie gesagt, eigentlich praktisch nichts. Und das hat auch noch viele Jahre gedauert. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dieses Buch über Leitfaden-Osteopathie ja. in, in den Händen hielt. Das hätte ich gerne gehabt, als ich angefangen habe, aber naja, das, das, so war es eben nicht. Und ja, ich habe mich dann eben langsam eingearbeitet, jedes Mal vorher genau gefragt, welcher Teil der Anatomie denn jetzt dann behandelt wird. Und so ging es. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die ersten Jahre waren natürlich auch Pionierjahre. Das heißt, auch die Studenten waren vermutlich nachsichtiger, als sie es vielleicht heute manchmal sind, wenn die Dolmetschung nicht ganz so gut ist. Aber das ist auch normal und äh, ich bedanke mich im Nachhinein noch für all die viele Unterstützung, die ich da am Anfang auch bekommen mhm. habe, wenn ich wieder Hilfe suche und in die Menge geschaut <lacht> habe und irgendjemand dann mir ausgeholfen hat. Äh, also das war sicher sehr nett. Ja. Bei der Anatomie, da gibt es ja Referenzen und da gibt es ja schon lange Bücher und da gibt es auch schon eine Sprache. Aber in der Osteopathie, im Deutschen, gab es das ja noch nicht. Wo hast du die Begriffe hergenommen? Wo hast du die Worte hergenommen? Gut, Die habe ich mir eigentlich aus den Fingern gesagt. Mhm. Das, ist das, das, das Erste, was man macht, ist, wenn man einen Begriff noch nie gehört hat, dann äh, übersetzt man ihn mal einfach so wörtlich wie möglich mhm. und ähm, dann bei diesen Begriffen kam ja ohne dies dann auch vom Vortragenden immer auch eine Erklärung dazu. Dann hat man versucht, das irgendwie entweder sich zu merken oder kurz aufzuschreiben und hat dann in der Nachbearbeitung, habe ich dann immer wieder versucht zu überlegen, mhm. war denn das jetzt wirklich ja, der adäquate ja. Begriff oder sollte man das vielleicht noch irgendwie an habe möglicherweise auch mhm. mit einem Teilnehmer gesprochen, wie würdest du mhm. das jetzt mhm. vielleicht benennen oder so. Also da muss man dann schon auch im Nachhinein noch ein bisschen darüber, ein paar Gedanken darauf verwenden. Mhm. Oder es kam dann im Laufe, Begriffe man ja in einem Kurs dann mehrfach vor, dann beim ersten Mal gelingt vielleicht die Übersetzung nicht ganz so gut und beim zweiten oder dritten Mal ist dann das richtige Wort gefunden. Ich habe damals immer schon den Eindruck gehabt, dass du dich vorbereitest auf Kurse. Oh ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger mhm. Teil äh, der Arbeit eines Dolmetschers, man muss sich ja. äh, vorbereiten. Und äh, man bereut es immer dann, wenn man es nicht und auch heute noch. Also es ist, mhm. Natürlich ist die Vorbereitungszeit heute für einen Kurs, den ich schon Jahre Male gemacht habe, nicht mehr so lang wie vor 20 oder 25 Jahren, aber... Man muss vorher ganz kurz wieder so ein bisschen äh, die Dinge in, in, den, in den Vordergrund rücken und mal kurz sagen, okay, jetzt geht's ums Ohr, da, was gehört da alles dazu? Und da gibt es dann immer wieder ein mhm. paar so feine Strukturen, irgendwelche Nervenstrukturen oder so, die man nicht täglich äh, verwendet und die dann einfach wieder schnell quasi in, äh, ins Bewusstsein mhm. geholt ja. werden müssen. Also Vorbereitung ganz allgemein ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit. Das ohne dem geht es eigentlich nicht wirklich. Zurück zu den Begriffen, die es damals ja noch nicht gab. In, inzwischen gibt es ja in der deutschen Fachliteratur die starke Tendenz, alles einzudeutschen. Und wenn man dann ein Kranio-Buch aufschlägt, dann gibt es da so Ausdrücke wie die v spreiztechnik technik oder so. Wo, wo das für mich ab und zu eigenartig ist. Wie hast du das immer gehalten? Wann hast du was gleichgelassen in, ja, für Englisch oder Französisch verwendet, auch in Deutschen? Wann hast du gesagt, da gehört ein deutscher Begriff her? Ja, ich glaube, man muss mal grundsätzlich unterscheiden, ob, ob der Begriff Französisch oder, oder Englisch ist. Weil beim Englischen kann man mal sehr häufig davon ausgehen, dass viele der m, Studenten, auch den englischen Begriff vielleicht nicht ganz verstehen, aber zumindest mhm. mehr verstehen, mhm. als wenn es ein französischer Begriff ist. Und äh, damit, äh, und dann habe ich es gerne immer so gehalten, dass ich zunächst mal bei der Übersetzung den englischen Begriff äh, gesagt habe und dann eine deutsche Übersetzung hinzugefügt. Und dann, mhm. mit der Zeit, haben sich dann gewisse Begriffe eingebürgert mhm. und, und, und haben, wurden dann zu einem Standardbegriff und andere blieben dann eben englisch, wie es auch in so vielen anderen Bereichen oder allgemein auch in mhm. der Medizin ist, dass eben viele Fachbegriffe einfach englisch äh, belassen werden. Lustig ist äh, die Geschichte mit dem Listening und mit dem Ecoute. Weil am Anfang wurde Cranio ja ähm, auf, auf Französisch unterrichtet. Äh, bei Jean, Jean mhm. Arlo hat mhm. das ja damals noch gemacht äh, und. Ähm, es ging also immer um den Écoute. Ich habe also sozusagen dieses, diesen Begriff auch im Deutschen eingeführt. Da ging es dann noch um die Frage, ist es jetzt der, die oder das Écoute? Mhm. Ich habe mich dann mit mir selbst auf der Écoute geeinigt und äh, dann kamen die Engländer und haben Kranio unterrichtet mhm. und da kam plötzlich dann das Listening. Und dann war die Frage, okay, was verwendet man? Jetzt verwendet man einheitlich mhm. äh, Listening, auch wenn man aus dem Französischen dolmetscht oder verwendet man, wenn man aus dem Französischen dolmetscht, Écoute? Äh, und sagt dann irgendwo in einem Nebensatz mal, okay, das ist mhm. eigentlich das, was die Engländer ja, listening ja. nennen, oder macht man alles, ähm, nimmt man einen einzelnen Begriff. Ich habe mich damit mir geeinigt, auch so ein bisschen aus Verneigung vor den Franzosen, dass es ein Listening und einen Equit gibt. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich mache das auch bei den Büchern, die ich äh, übersetze, also gerade Jean-Pierre mhm. Maral, der ja immer wieder auf den Equit zurückkommt, äh, da wird dann halt irgendwo in einer Fußnote oder in einem Nebensatz festgehalten, dass das, das eben das Listening ist. Aber es gibt dort halt auch immer noch einen E-Kut-Test, mhm, Bei mir zumindest. Ja. Wenn du so dich zurückerinnerst an all die Jahre und an die vielen, vielen Ostdebatten, die du übersetzt hast, was waren so die Highlights? Was hat Meist, mit wem es du am meisten Spaß gemacht? Mit wem hat es mir am meisten Spaß gemacht? Gut, das, ist gute, das ist eine gute Frage. Was mir immer wieder sehr viel Spaß macht, sind neue Dinge mal, ganz allge okay. allgemein. Mhm. Also, dass man sich wieder neu definieren, neu mhm. äh, herausfordern äh, muss. Das ist eines, woran ich mich gerne erinnere, äh, und das ist schon lange her, einfach ist diese meine erste Begegnung mit André Rassio. Mhm. Ja. und äh, diese berühmte, Legendär. diese legendäre Geschichte, meine erste Kraniostunde und er hat mich dann irgendwelche Schädelknochenbewegungen vorzeigen lassen, SSB-Muster SSB äh, vorzeigen lassen und ich, ja, er hat mich so beeindruckt, dass das irgendwie gegangen <lacht> <lacht> ist. Das war sicherlich eine ganz nette nette Sache. Den Jean-Alain habe ich schon erwähnt, das war auch einer von meinen äh, Lieblingen, äh, wenn ich so sagen darf. Der hat man immer unendlich lang überzogen. Also es gab nie einen Kurs, äh, bei dem er rechtzeitig fertig geworden ist. Äh, und, aber es waren immer sehr schöne, äh, schöne Kurse. Und natürlich äh, ganz, ganz sicherlich äh, Bernard Lignier. Mhm. Das war, mit dem ich ja so viele Jahre zusammengearbeitet mhm. habe. Und am Anfang war es ja er und ich und dann kam noch der Louis Rambo yep, dann yep, kam Jean yep. Arlo dazu. Also wir haben schon sehr, sehr viel Zeit äh, da vor den Studenten mhm. miteinander verbracht. Und das war eine wirklich wunderschöne mhm. Zeit, an die ich auch gerne äh, zurückdenke. Lustig war mhm. natürlich auch immer die, Jean Ca die Jane Carrero, mhm. yep. die ist auch eine von meinen, von meinen Lieben. Und die leider schon verstorbene Susi Booth, mhm. mit der war es auch immer sehr, sehr nett. Mhm. Die hat dann immer versucht, mich aufs Glatteis zu führen, indem sie irgendwelche mhm. ganz ausgefallenen englischen Sprichwörter eingebaut hat. <lacht> und dann stand und dann sie dort so sch und ja. hat geschaut, okay, und was kommt jetzt? <lacht> aber das war immer, aber es war immer sehr freundschaftlich und sehr, sehr nett. Und ja, dann denke ich natürlich auch gerne zurück an die Zeit, in der Caroline Woodhead mhm. noch mit dabei war. Die leider auch schon verstorben ist. Und dieses Team, dieses Tandem, Nick und ja. Caroline, das war natürlich auch eine ganz spezielle Die Sache. Bemerkungen aus der letzten Reihe. Von genau, genau also das war auch wirklich schön. Ja, und es könnte natürlich noch sehr, sehr viele andere nennen. Der Kok Weng ist natürlich ja. auch einer von meinen Lieblingen. Die Laurence Faudrinier äh, liebe ich auch sehr. Und dann bei den postgraduates natürlich äh, die äh, Geneviève Kern-Morgan ja. oder natürlich auch die Nathalie Nathalie Camiron, mhm. also es gibt viele, es, ich kann eigentlich nicht sagen, dass es irgendjemanden gibt, mit dem ich äh, ungern mhm. zusammengearbeitet habe, mit manchen hat sich eine bessere ähm, Beziehung gebildet, hat man öfter zusammengearbeitet, ja, ja. vergessen darf ich natürlich auch die Fiona Walsh nicht, ah, da, natürlich, ja. die ist mhm. natürlich auch noch eine und dann noch viele andere mehr, ja. Liste, ist lang. Und was Ihnen wir noch schwierig? Wo, wo, Wann wird das Übersetzen schwierig? Ja, schwierig wird es, wenn man müde wird am Ende eines mhm. langen, langen Tages, wenn sehr viel Theorie ist. Mhm. Ähm, schwierig ist es, wenn es ein sehr schwieriges Thema ist, auf das man nicht mhm. vorbereitet mhm. Äh, war oder sich nicht ausreichend vorbereitet hat, was ja, ja auch manchmal ja. passiert. Sei es, weil man nicht genügend Zeit hatte, weil man erst am Tag zuvor äh, das Skript bekommen hat, bekommen ja. hat mhm. oder weil man sich gedacht hat, das geht jetzt in diese Richtung und dann ging es doch ein bisschen mhm. in eine andere äh, Richtung und äh, also dann, dann ist natürlich auch die, die Konzentration viel, viel äh, größer und dann wenn man dann auch zusätzlich noch müde wird, mhm. ist es natürlich oft ein bisschen schwierig, wenn jemand sehr, sehr schnell spricht und sehr, sehr lange Passagen natürlich auch macht mhm. und, und gerade dann, wenn es irgendwie sehr komplex wird, ja. so die gängigen Dinge, das kann man nach einer gewissen Zeit, aber auch Manche Sprecher haben natürlich auch äh, die Tendenz dazu, gerade wenn es für sie auch manchmal komplizierter und komplexer mhm. wird, dann umso schneller zu werden. Du provozierst es aber manchmal auch, oder? Du sitzt dann da und sagt, bring it on, baby. <lacht> <lacht> ja, äh, weil. Äh, und übersetzt dann fünf Minuten wortwörtlich. Naja, ohne wortwörtlich ohne zu verm vergessen. vermutlich nicht, aber es ist halt so, dass. Wenn, wenn jemand nicht gewöhnt ist, mit Dolmetscher mhm. zu arbeiten, und diese Dolmetschsituation, die wir hier an der WSO haben, ist eine ganz spezielle. Es ist weder eine simultan mhm. man, wo man eben in der Kabine sitzt und mit Kopfhörern arbeitet, noch ist es eine eigentlich eine Konsekutive, wo man ja mitschreiben würde, und dann das Ganze übersetzt. Und es ist so ein Ding dazwischen. Und äh, wenn jemand nicht gewohnt ist, äh, auf diese Art und Weise mhm. zu arbeiten, dann macht er teilweise Halbsätze. Und äh, Halbsätze sind für den Zuhörer ein absoluter, äh, ja, ja, unverständlich mhm. teilweise, weil immer so eigentlich das, ein wesentliches Element fehlt äh, oder ja, und dann muss ich natürlich versuchen, das durchzusitzen ja, und zu ja. sagen und nicht zu sagen, ja. wenn mir so ein halber Satz ja. geliefert wird, damit der Vortragende eben merkt, er kann mhm. sehr wohl auch, auch, auch mehr sagen, was dann oft ins Gegenteil um, sich umkehrt und ja. dann hören sie überhaupt ja. nicht mehr auf. Das ist die andere Sache, die dann hier passieren kann. Vielleicht ist es auch eine Frage der Sprache, also meine, meine Erfahrung mit, mit Dolmetschern in Russland zum Beispiel, die Nastasia, die hat es gern, wenn ich sehr kurze Sätze und auch halbe Sätze spreche mhm. und im Russischen, ich weiß nicht, kann nicht Russisch, aber das scheint zu funktionieren, dass man auch die Hälfte mal übersetzt und dann weiterredet oder so. Im Deutschen ist es wahrscheinlich schwieriger von der Syntax her, oder? Ja, es ist sicherlich eine Frage der Syntax, natürlich äh, mit dem berühmten Verb, das immer ganz zum Schluss kommt mhm. natürlich. Aber es ist auch, äh, ich, ich glaube, es ist auch eine, eine persönliche Sache. Ich, ich liefere gerne ein Produkt, mhm. das schon ein bisschen fertig ist. Ah, ja. <lacht> ich, ich, glaube, mhm. ich glaube, es ist schon so dieser, dieser kommunikative Aspekt, der ja gerade in dieser Art von Dolmetschung, wie wir es hier dann mhm. der WSO betreiben, äh, ganz, ganz äh, wichtig ist, weil... Äh, weil man ja direkt vor den Studenten steht, weil man die Studenten dann natürlich auch kennt, weil mhm. man dann auch an den Augen der Studenten teilweise erkennen kann, okay, jetzt haben sie Ach, aber nicht verstanden, verstanden nicht? Ja. Das, das war jetzt nicht, nicht ja. ganz ganz klar oder ich mhm. habe mich ja. irgendwie ein bisschen ungeschickt ausgedrückt und... Äh, äh, daher habe ich es auch ganz gern, dass das eben wirklich so ein, schon ein und die Studenten schreiben ja teilweise heute weniger als noch vor einigen Jahren, aber sie schreiben ja teilweise doch auch noch mit mhm. und damit macht es auch Sinn, wenn da schon eine vollständige Sinneinheit äh, tatsächlich mhm. äh, vorhanden ist. In diesem Zusammenhang, damit ich das ja nicht vergesse, mhm. möchte ich äh, einfach nur ähm, sagen, wie wichtig ich, ich es finde und auch äh, wie äh, dankbar ich eigentlich auch bin, dass ihr hier an der WSO äh, eigentlich fast ausschließlich professionelle Dolmetscher verwendet. Mhm. Ich sage fast ausschließlich, weil es einfach manchmal oft nicht anders geht oder und es auch ein paar sehr gute gibt, die keine Dolmetscherausbildung haben. Aber ich finde es sehr, sehr äh, lobenswert, weil wenn man sich ansieht, wie es anderswo mhm. ist, ist es keineswegs so. Und äh, das glaube ich, schafft auch eine, erstens mal eine Art von Kontinuität, was die Dolmetsch und ich bin ja nicht die mhm. Einzige, wir haben die Barbara, die Naomi ähm mhm. und so weiter, die ja mit mir gemeinsam diesen Part übernehmen und äh, ich glaube schon, dass das die Qualität der Dolmetschung äh, wesentlich verbessert, als wenn jemand so on and off mhm. mal immer wieder einspringt und äh, ja, ich glaube, das äh, tut auch dem Ruf der Schule gut, würde ich mal prinzipiell sagen. Wenn man absolut, so hört, äh, wie die äh, ausländischen Studenten, ich denke da an deutsche Studenten, mhm. die ja auch immer wieder hier an der WSO Unterricht äh, oder Kurse besuchen. Also, ich glaube, das wollte ich nochmal mal gesagt haben, weil ich finde das eben auch wirklich mhm. wichtig und, und äh, ja, Dankeschön dafür. Danke fürs jahrelange Kommen und Aushelfen und Mitarbeiten. <lacht> Ich bin ja einer der Laien, die ab und zu in die Situation kommen, kurzfristig einzuspringen Danke und, auch dafür. Und, und, und dann da vorne zu stehen. Und das, das klappt meistens eh recht gut. Ich kenne die Themen ja schon und die Vortragenden. Und das klappt so lang sehr gut, wie ich derselben Meinung bin wie der Vortragende. Und es wird immer schwieriger, wenn ich mir denke, so kann man das aber nicht sagen. Und Das stimmt eigentlich nicht ganz, was er da jetzt sagt und das, das macht mir das Übersetzen dann schon schwerer. Jetzt bist du ja jemand, der durchaus auch eigene Meinungen hat. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Du weißt, das ist falsch oder du bist nicht der Meinung und sollst das trotzdem jetzt übersetzen? Ja, also... Prinzipiell mal, da kommt eben wieder der äh, professionelle mhm. Dolmetscher ja. durch, der sagt, okay, ich übersetze das, was mein Vortragender mhm. sagt mhm. und äh, natürlich denkt mhm. man darüber nach, mhm. aber versucht das nicht zu sehr zu hinterfragen. Das ist die eine Sache. Und der Gesichtsausdruck ändert sich vielleicht ein bisschen. Möglicherweise. Ein bisschen Aber <lacht> dann die andere mhm. Sache ist, dass jemand etwas falsch sagt, weil er sich verspricht, mhm. weil er, weil es offensichtlich ist, ja. dass er jetzt nicht das ja. so meint. Dann frage ich einfach nochmal noch nach, ob, ob denn das jetzt tatsächlich gemeint. Was mhm. eben in dieser ja. Situation, wie wir sie an der WSO haben, auch durchaus möglich ist, dass man eben zwischendurch einfach nachfragt. was. Zum Beispiel, wenn man in der Kabine sitzt, ja gar nicht möglich ist und in manchen anderen Settings auch nicht möglich ist. Aber ja, also ich versuche meine ja. eigene Meinung hier nicht wirklich durchblicken zu lassen, ist manchmal nicht... Also in der WSO gibt es ja wenige Situationen, wo es unangenehm wird oder wo man quasi völlig konträre äh, Meinungen vertreten würde, als das, was da jetzt gesagt wird. Man hat vielleicht schon anders wo es anders gehört, mhm. aber – und dann bin ja ich auch nie der Fachmann, ja. das darf ich natürlich auch nicht vergessen. O, obwohl schon sehr viele Leute sagen, wenn der Professor nicht kommt, ist das kein Problem, die Gutung kann den Kurs <lacht> allein halten. Ja, so ist es nur, glaube ich, Everierung nicht. <lacht> Zunächst mal schon diesen, diese hier, die haben das immer noch nicht gelernt, obwohl ich schon viele Flugstunden, unter Anführungszeichen, hinter mir habe. Aber das schaut natürlich immer so aus, als, als, als könnte man das alles. Aber ich, ich kenne viele Zusammenhänge, aber einen Vortrag so aus dem Ärmel schütteln könnte ich mit Sicherheit nicht. Und ich, ich merke auch immer wieder wenn ich dann etwas Interessantes bei einem Kurs gehört habe und mir denke, ah, das muss ich mir jetzt merken und das muss ich auch dann meinem Mann erzählen mhm. oder irgendjemandem anderen erzählen. Wenn ich das dann versuche, dann fällt mir doch wieder auf, dass da irgendwelche Lücken vorhanden mhm. sind, dass ich es jetzt nicht vollständig wiedergeben kann, weil ja. Stichwort merken, das finde ich ganz spannend. Wenn ich übersetze, habe ich das Gefühl, es ist ganz schwierig, mir das zu merken. Ich habe der Quiz geht hier hinein und da hinaus in einer anderen Sprache. Ohne dazwischen irgendwie dauerhaft gespeichert zu werden. Geht es dir auch so, dass ja. das ein ganz eigener. Man darf, State man of darf. Ja, es ist eigentlich so, dass. Wenn man, man zu viel nachdenkt, hat man schon den Faden verloren. Genauso ist es, ja, ja. Man darf, man darf sich wirklich nicht auf ablenken lassen. Konzentration mhm. ist hier wirklich das, das Wichtigste überhaupt. Und. Äh, eben es auch nicht hinterfragen, was, es, was dann ja, eben ja. auch leichter ist, ja. es nicht zu hinterfragen, damit man eben dranbleiben äh, kann. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was es ist. Wenn es etwas ist, ähm, was, wo man schon einen Kontext hat, mhm. dann kann man sich gewisse Details trotzdem merken und die wandern dann möglicherweise mhm. auch vom Kurzzeitgedächt ja. Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Aber ähm, wenn es etwas ganz Neues ist, kann man sich oft am Abend nicht mehr daran erinnern, was man tagsüber gehört hat. Mhm. Man weiß dann vielleicht noch, dass es interessant war oder dass es schwierig war oder Ähnliches, aber man kann es nicht mehr reproduzieren. Wie ist es mit, deinen, mit den Sprachen? Französisch lieber oder Englisch lieber? Also meine Herzenssprache in, ist das Französische. <lacht> so ja. gerne ich das Englische mag, aber Französisch war immer mhm. meine Liebe, ist auch meine, er meine erste Sprache. Wir haben ja beim Dolmetschen so ein ABC-System ja, ja. und das, das ist also, Französisch ist meine B-Sprache und Englisch ist meine C-Sprache. Mhm. Und A eben als ja. Muttersprache, ja. Das, das Deutsche. Also eindeutig das Französische. Mhm. Deshalb freue ich mich auch so, dass es jetzt in letzter mhm. Zeit wieder mehr französischsprachige Vortragende in gegeben hat. Postgraduate Im Postgraduate-Bereich, ja. also das hat mir große ja. Freude bereitet. B. Beim, beim Women's Health Kurs oder oder beim Women's oder Health dann. Kurs war uh, haben wir da ja da haben wir die, die genau die Geneviève an, uh, Kerm, Kerm natürlich uh, dann haben wir uh, diesen Mechanical Link mhm den der Olivier, Olivier Samson Fing. macht. Fing. Mhm. Übrigens, weil wir zuerst von früheren Jahren gesprochen haben, den Paul Chauffeur haben wir ja in ja, ja, Saint-Etienne an der ich, Sido ich auch, mich, ja. auch, auch gesehen. Und jetzt haben wir den vorigen, Mechanical... Im vorigen Jahrtausend. Ja, genau. <lacht> <lacht> und, und jetzt haben wir den Olivier hier in, in, in, in Wien, der das Ganze hier mhm. in Wien wieder Mechanik Mechanical wieder zu präsentieren versucht, ja. Den, äh, David Lachaise mhm. und dann gibt es noch ein paar auf, auf der Liste. Diese Liste hat sich jetzt ein bisschen zeitlich verschoben aufgrund der aktuellen Situation. Ja. Aber ich habe noch ein oder zwei andere, einen mhm. Herrn Grolot ja Pascal Groslo. Groslo, dann und einen und noch ein oder zwei andere Französischsprachige, mhm. auf die ich mich erinnern kann. Kann ich mir jetzt an die Namen nicht mehr erinnern. Alar François Allah François Im, im, Im Rahmen von Women's Health. Genau, im mhm. Rahmen von mhm. Women's Health. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Fran Laurence Faudrenier, aber die spricht ja. so hervorragend Englisch, ja. dass, dass sie eigentlich immer Englisch vorträgt. Stichwort Englisch. Fr Französisch verstehen ja in jeder Gruppe nur ein paar, aber Englisch verstehen eigentlich die meisten. Das heißt, das können die alle eigentlich auch kontrollieren. Ist das Stress, stressiger als Französisch? Also des, jetzt deshalb? nicht mehr. Es hat mich mhm. Am Anfang hat es mich schon ein bisschen mehr gestresst. Eben, Englisch ist auch nur meine C-Sprache mhm. und äh, das hat mich am Anfang schon ein bisschen gestresst, aber mittlerweile ist es eigentlich kein, kein Problem, mhm. muss ich sagen. Und äh, die Studenten, das Feedback, das man von den Studenten bekommt, ist eigentlich auch immer sehr positiv. Sie schreiben ja teilweise doch, doch noch mit und äh, sie haben mehr Zeit zum Mitschreiben, mhm. sie hören mhm. es nochmal, sie können es damit gleich im Augenblick schon besser verarbeiten mhm. und man hört eigentlich selten, äh, ja, dass es unangenehm ist, mhm. wenn man das, das zweimal hört. Es passiert manchmal schon, dass es jemand sagt, aber im, im Malfall ist das Feedback eigentlich, eigentlich doch gut. Und viele kommen dann auch eben auch drauf, dass sie eigentlich doch manche Dinge nicht ganz so verstanden hätten, wie, wie es dann tatsächlich das stimmt. Das ist auch noch mhm. natürlich ein ganz mhm. schöner Prozess, auch, weil jeder glaubt ja heute, dass er eigentlich eh Englisch kann. Mhm. Es gibt halt umgekehrt, es gibt Leute, die glauben, sie können nicht Englisch, obwohl sie eigentlich mehr verstehen würden, wenn sie es versuchen würden. Das ist auch richtig, ja. Das, das aber ich finde es trotzdem also in einer Ausbildungssituation ganz gut, dass man eben in der Sprache, in der man sich wirklich wohlfühlt, auch die, die, die Inhalte ja. präsentiert ja. bekommt. Das, das finde ich schon immer. Also es ist, es ist lustig, weil ich, bin, ich arbeite mit Fremdsprachen und ich bin jetzt dabei, eine, eine Übersetzungssoftware mir anzueignen. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich so Online-Kurse und so. Und mhm. wenn es einen deutschsprachigen Online-Kurs gibt, liegt natürlich auch daran, dass ich das Programm mhm. auf Deutsch auf, am Bildschirm habe, dann ziehe ich trotz alledem oft das Deutsche vor, einfach nur, weil man sich dann nicht auch noch um mhm. einen zusätzlichen Aspekt kümmert. Natürlich könnte ich es auch auf Englisch machen, ich könnte es auch mhm. auf Französisch machen, aber ich habe mir die, die Software auf Deutsch äh, runtergeladen und ja... Das heißt, du vertraust einem anderen Dolmetsch mehr als dir selber. <lacht> <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gerade gra im IT-Bereich IT versuche ich alles auf Englisch zu lesen, weil das meistens das Original ist, dass mhm, jemand geschrieben hat, okay. das verstanden hat und mhm. sehr viele sehr viele Übersetzungen ins Deutsche sind Maschinen übersetzt und, okay. und eigentlich auch, sehr schwer Ja, auf das lesen. bin ich eigentlich noch nicht. Im Augenblick ist die Situation oft so, dass einfach erklärt wird, wie die, wie die Software funktioniert mhm. und das ist dann ein Deutschsprechender, der der okay. das eben präsentiert. Okay. Ich habe mir auch schon englische angehört. Das ist ja. dann eigentlich nicht ein Problem. Das ist aber, was es, anderes, aber es wäre so geschriebene Anleitung. Okay, Software. nein, nein, ich habe eigentlich das ist läuft alles über Online-Tutorials mhm. uh, und, und solche Dinge. Also Stichwort Übersetzungssoftware, Glaubst du, gibt es Zukunft für Dolmetscher? Wird man in zehn Jahren keine mehr brauchen vielleicht? Ich glaube schon, dass man das immer noch brauchen wird. Mhm. Es wird erstens mal äh, auf, auf der höchsten Ebene vermutlich so sein, mhm. äh, wo auch die äh, Geheimhaltung dessen, was mhm. ausgetauscht wird, mhm. eine wichtige Rolle spielt. In dem Bereich würde ich mal meinen. Und äh, ich glaube, dass, dass es schon noch einige Zeit dauern wird, bis tatsächlich äh, komplexe äh, Dinge tatsächlich äh, gedolmetscht werden können. Also einfache Dinge funktionieren ja heute schon, aber... Äh, Osteopathie ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Da gibt es so viele Dinge, die nicht in der Alltagssprache vorhanden sind, die, die man, wo man nicht anleihen aus, aus mhm. schon viel... Weil letztlich, was ist, wie funktionieren diese Systeme? Das System lernt, wie ein Kind eine Sprache mhm. lernt, nur eben maschinell und nicht äh, durch... Äh, ja, trotzdem nicht so, wie das mhm. menschliche Gehirn funktioniert, mhm. sagen, wir mal, sagen wir mal so. Also ich glaube schon, dass es für komplexe Dinge, auch wenn es äh, um, um das, was alles bei Sprache auch mitspielt, mhm. äh, geht, äh, da mh, sind die Menschen vermutlich der Maschine immer noch äh, ein schönes Stück voraus. Mhm. Es gibt ja diesen, äh, diese emotionale Intelligenz oder diese, wie die äh, Translationswissenschaftler es nennen, die emo Ganz spannender neue Ausdruck, <lacht> ja, ja, ich habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt, muss ich Also wirklich diese Verbindung mhm. zwischen dem Denken und äh, dem Fühlen oder mhm. dem, dem Spüren. Und ähm, natürlich die Neurobiologie spielt da natürlich auch mit hinein. Wobei es da vor allen Dingen auch darum geht, Situationen zu erfassen beim Dolmetschen. Mhm. Wie geht es denn gegenüber jetzt? Ja, ja. Ich glaube, der Begriff wurde entwickelt im Zusammenhang mit schwierigen Dolmetschsituationen, mhm. wie zum Beispiel im Rahmen der Flüchtlingskrise, ja. Wo, wo ja sehr viele Dolmetscher im Einsatz waren und teilweise natürlich auch äh, nicht professionelle Dolmetscher, mhm. einfach weil der Bedarf ja. so groß war. Und äh, wie man geht man mit dieser Emotionalität um die einfach? vorhanden ist, mhm. weil diese Menschen schreckliche Dinge erlebt haben bei der Flucht oder eben ja. auch schon äh, vor ihrer Flucht. Und, und ähm, ja, also diese Dinge, das stelle ich mir sehr schwierig vor, das tatsächlich dann auch über eine Maschine noch mhm. äh, vermitteln zu können. Dann hat man vielleicht diese 20 Prozent, die Spitze des Eisbergs, ja. aber die 80 Prozent, die unter der Oberfläche äh, verschwinden, die äh, werden dann möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt, was natürlich das, das was eigentlich wichtig ist in so Krisensituationen, mhm. wie so eine Flüchtlingsgeschichte mhm. eben mal ist, wirklich zum Nachteil mhm. des Betroffenen oder ja. also der Betroffenen auch ausfallen kann. Also ich finde... Ein ja. ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass Dolmetschen ja nicht nur heißt, Worte oder Sätze, die einer sagt in einer anderen Sprache wiederzugeben, sondern du bist ja auch das Bindeglied zwischen dem, der da vorne steht und nicht direkt, der nicht direkt kommunizieren kann, mit oder nur sehr eingeschränkt mit der Gruppe kommunizieren kann, und der, und der Gruppe. Und da spielen eine Menge nonverbale Faktoren ja, glaube ich, auch mit. Was würdest du da alles, was fällt da alles ein dazu, zu diesen Unterwasserebene? Und von dieser Unterwasserebene, ja, da haben, da haben wir sicherlich einfach mal, man könnte jetzt ein bisschen theoretisieren, in die Kommunikationswissenschaft hineingehen und mhm. sagen, da gibt es so verschiedene Modelle, wie so eine Kommunikation eigentlich aufgebaut mhm. baut ist. Wir haben also diese 20 Prozent, wenn wir wieder zum ja. Eisberg zurückkommen, einfach das Wort als solches mit seiner Bedeutung. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich diesen Appell, wenn ich mit dir spreche, dann äh, möchte ich damit ja auch irgendetwas erreichen. Es geht auch um unsere Beziehungsebene natürlich, mhm. auch wie gut kennen wir uns, ja. was, was hältst du von mir, was halte ich ja. von dir und ähnliches. Und dann ist natürlich bei diesen ganzen Dingen noch immer so eine Art Selbstoffenbarung mit dabei. Und ähm, ja, wenn man jetzt so als Zwischenglied äh, vorhanden ist, dann... Uh, muss man sozusagen beiden Seiten wirklich Rechnung tragen. Man, man ist ein, einerseits das Sprachwort dessen, der vorträgt und uh, sollte versuchen, uh, dem gerecht zu werden, was er nicht nur sprachlich uh, präsentiert, mhm. sondern auch uh, was er an Enthusiasmus, mhm. an, an Freude, mhm. was ja gerade mhm. in unserem ja. Setting hier oft der Fall ist, dass die Leute sehr enthusiastisch ja. uh, von dem sprechen, was sie was sie präsentieren, die Liebe zum Beruf kommt mhm, natürlich ja. da oft auch durch und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese Dinge auch wirklich gut ver vermittelt mhm. und nicht nur jetzt die pure Anatomie sondern ja, oder mhm. die reine Physiologie, sondern dass man eben gerade das, dass man den Menschen auch präsentiert in gewisser mhm. Weise und nicht nur das, was er, was er eben auch sagt. Ich glaube schon, dass das ein ganz ganz wesentlicher Teil des Dolmetschens und gerade in dieser Dolmetschsituation auch ist, wo man gegenüber, wo man Studenten vor sich hat, die etwas lernen wollen, mhm. weil ja diese, weil der emotionale Aspekt mhm. ja auch ein sehr wesentliches Element ist im Lernprozess. Wenn ich jemanden gerne zuhöre, wenn ich das Gefühl habe, der tut das gerne, wenn ich das Gefühl habe, mhm. der liebt den Beruf, den ich jetzt mhm. gerade erlerne, dann geht es vermutlich ein bisschen leichter, als wenn da jemand draußen steht und nur ja, ja, äh, ja. roboterartig. Und dann wäre vielleicht dann die Maschinenübersetzung ja. auch äh, <lacht> gut genug. Ja, also ich glaube schon, dass das ja, wichtig ist. Ein, ein Roboter, der einen anderen übersetzt. <lacht> ja, genau. <lacht> also ich glaube schon, dass das, dass das wichtig ist. Ich mein, die WSO bietet natürlich da auch einen, einen größeren Spielraum, weil die Studenten kennen mich. Und, und man kann auch dann zwischendurch mal sozusagen, äh, wenn man merkt, es wird ein bisschen äh, die Situation, es ist schon so lange und, und, mhm. und man eigentlich wollen wolle alle schon Pause machen, dann mal sozusagen auch irgendwie etwas hinzufügen, damit ja. der Vortragende auch sozusagen wieder die Stimmung der Studenten ja. Ja. auffängt, weil er so in seiner Sache mhm. verhaftet ist. Was, das kann man anderswo vielleicht nicht unbedingt immer machen. Also gerade diese spezielle Unterrichtssituation, die gibt einem dann auch nochmal mehr Möglichkeit, auch Teil dieses Prozesses, des ja. Erlernens zu sein. Das finde ich ja. auch eigentlich ganz, ganz spannend und schön. Ich glaube, dass du da ein Naturtalent bist in, die, in diesen Dingen. Aber wenn du dir jetzt selber zuschauen würdest, was tust du da? Modulierst du auch die Sprache Ist so ähnlich wie der Vortragende mit laut und leise? Oder... Mit der Betonung mhm. und ist die Geste, übernimmst du die Gestik auch bewusst manchmal oder, oder ist das schon automatisch? Bewusst läuft da eigentlich mhm. relativ wenig ab. Mhm. Also Ich glaube, es ist sehr vieles, dass da vielleicht nicht ganz unbewusst, so halb bewusst passiert, äh, und, äh, aber ich bin schon jemand, wenn, wenn der Vortragende große Gesten macht, dann mhm. mache ich auch große Gesten. Wenn er leise spricht, dann spreche ich auch leise. Mhm. Wenn er laut spricht, spreche ich auch leise. Und wenn er enthusiastisch ist, werde yep. ich auch echt yep. enthusiastischer. Mhm. Also ich erinnere mich immer an die Situation, die, wenn die, äh, die Laurence über ihren Löwenzahn spricht <lacht> und, die, und die Wichtigkeit, <lacht> wenn, wie man den überall einsetzen kann oder so irgendetwas. Yes. Ja, da, da ist man dann einfach genauso enthusiastisch mit, mit dabei. Und ich glaube, das macht es auch spannend, weil dann ist man auch ein bisschen mehr Teil des Ganzen und nicht nur sozusagen mhm. die Schnittstelle, mhm. sondern fühlt sich mehr als, als, als Teil der, dieses ganzen Prozesses, der da ja abläuft. Gut. Jetzt erzählen wir, wie war das mit der Merkel? <lacht> Wie war das ja. mit der Merkel? Ja, das war vermutlich der Höhepunkt meiner Karriere, kann ich jetzt mal sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, natürlich, wenn du das sagst. <lacht> ja. Aber nach objektiven Kriterien ja, lässt sich das, das argumentieren. Also es macht zumindest auf meiner, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Professionellen <lacht> immer noch sehr viel her, dass man mich sieht. Auf der einen Seite sitzt die, die Merkel und auf der anderen Seite sitzt der tunesische Präsident ja. und ich sitze ja. unmittelbar hinter <lacht> dem tunesischen Präsidenten. Ja, das war ein, ein Staatsbesuch der deutschen Kanzlerin in Tunesien und ich äh, habe ja auch relativ viel in Tunesien gearbeitet aufgrund meiner familiären, ähm, me meines familiären Bezugs. Und habe diese Zeit nach der Tunesischen Revolution auch sehr viel äh, äh, begleitet als Dolmetscherin, weil sehr mhm. viele deutsche Organisationen, Stiftungen und so weiter und natürlich auch die deutsche Regierung sich in, in Tunesien sehr eingesetzt haben. Und auch gerade was Politik, politische Kommunikation und mhm. so betrifft, da äh, haben sie sehr, sehr viel gemacht. Wir haben junge äh, Abgeordnete, Menschen, die noch nie mhm. in einem demokratisch gewählten Parlament mhm. ja. äh, gearbeitet eine haben. Ganz aufregende Situation das war eine <lacht> politisch sehr aufregende Situation. Und der Höhepunkt dieser ganzen engen Zusammenarbeit und der starken Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung war eben dann, dass die Kanzlerin nach äh, Tunesien gekommen mhm. ist und. Äh, ja, sie hatte natürlich ihre eigene Dolmetscherin äh, mit und wie es bei diesen Situationen eben ist. Man sitzt dann hinter dem jeweiligen äh, Politiker. Ich saß eben hinter dem tunesischen Präsidenten und meine deutsche Kollegin hinter der Kanzlerin. Und ich habe dann also die Kanzlerin ins Französische übersetzt für okay. den äh, tunesischen Prä Präsidenten. Und da gibt es eine ganz herzige äh, Geschichte in diesem Zusammenhang. Ich kannte den, oder man muss es vielleicht umgekehrt sagen, der Präsident kannte mich ja schon, weil ich schon bei anderen Gelegenheiten, noch bevor er Präsident war, für ihn gedolmetscht habe. Und er ist ja, war ja schon ein sehr alter Herr, als er Präsident wurde und ich... Man hat mich, also das Protokoll hat mich äh, in den Saal begleitet und hat, mich auf, hat mir gesagt, bitte hier hinsetzen. Und da hat man ja so ein kleines äh, Sesselchen hinter dem äh, großen Foteu des Politikers. Und, äh, der, und ich hatte das Gefühl, der Präsident hat, mich nicht, äh, hat nicht bemerkt, dass ich jetzt schon hinter ihm sitze. Und ich habe mich kurz vorgebeugt und habe gesagt, Herr Präsident, ich bin heute für Ihre Dolmetschung zuständig. Und dann hat er sich umgedreht, hat mich angelächelt. Ach, Sie sind das, das ist aber schön. Und ich war ohnehin schon so aufgeregt. weil es so war und Das war wirklich hyperventiliert. Aber es war eine sehr schöne Geschichte und eine schöne eine schöne Sache. Ja, das war mein, sorry, nochmals, um es nochmals zu sagen, ein, eines der Highlights. Ich werde es ein bisschen abschwächen. Meiner, meiner Karriere, ja. Und den Heinz Fischer hast du auch in der Tunesien Auch in Tunesien, in, in ja. Der hat in. einen, einen äh, zweitägigen oder eineinhalbtägigen Besuch gemacht. Das war auch sehr, sehr nett, weil der, der Heinz Fischer ja ein sehr, sehr, sehr netter, umgänglicher Politiker ist. Mhm. Das, war, das war eine sehr, ja auch eine sehr, sehr schöne, schöne Sache. Äh, hat da Darf ich das so laut sagen jetzt? Nein, das darf ich, glaube ich, gar nicht so laut sagen. Ich, ich, ich, ich frage dich nachher, wenn das so klar <lacht> ja, ist. Okay, gut. Ja. ja, das waren die Höhepunkte. Aber es gab viele andere wunderschöne Dinge, die nicht vielleicht so um medienwirksam sind. Mhm. Aber es ist ein schöner Beruf, das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Stichwort Sprachen. Du Du, du hast schon ja gesagt A, B, C, Deutsch, Englisch, Französisch. Was hast du noch auf deiner Liste? Was würdest du gerne? Ich, ich, ich habe immer irgendwie das Bedürfnis, ich würde alle Sprachen gerne können. Und, und kann Dolmetscher brauchen. Und kann gerne. Dolmetscher brauchen. <lacht> und das geht sie nicht? Wird sie in, dem, in, in dem Leben nicht, nicht mehr ausgehen? Nicht mehr ausgehen ja. ja, ich kann halbwegs gut Italienisch noch, allerdings nicht mhm. für den professionellen Gebrauch. Und äh, ja, mein großer Gegner oder mein großer Wunsch wäre es, wirklich noch gut Arabisch zu lernen. Mhm. Also ich habe so ein Hausfrauen-Arabisch, kann äh, im familiären Kreis halbwegs verstehen, was was passiert. Und, und kann, kann fluchen. ich kann, kann fluchen, sein, ich kann auch Leute zurechtweisen, <lacht> wenn es was dann was ich nicht haben möchte. Das geht auch ganz gut, aber es, es ist einfach nicht gut genug, um es beruflich oder genau. sonst zu verwenden. Und es wäre eigentlich ganz interessant, es beruflich zu verwenden, weil mhm. eben das noch eine ganz, ganz andere Welt eröffnen ja. würde. Ich habe es wirklich, wirklich bedauert, dass ich in dieser Zeit, als diese Flüchtlingskrise da über Österreich hereingebrochen ist, nicht als Arabisch-Dolmetscherin ja. arbeiten konnte, weil, ja, konnte ich einfach nicht. Also das wäre so wirklich noch die, äh, die Sprache, die ich wirklich sehr gerne noch lernen äh, würde. Ich sage jetzt manchmal so scherzhaft, ich habe schon mehrere ähm, Anläufe genommen, das mache ich dann, wenn ich in die Pension, in Pension gehe, aber das wird vermutlich noch ein paar Jahre das ho dauern. Das hoffen wir sehr. Das hoffen wir sehr. Ja. Gut, gut, gut. Zur deutschen Sprache, die, die wir ja beide lieben und die sich auch verändert im Laufe der Jahre, gibt es irgendwas, was da einfach, was, was sich neu eingeschlichen hat und was du gar nicht magst oder so von den Ausdrücken? muss ich gar nicht mal im Deutschen. Mhm. Also ich bin mal prinzipiell bin ich nicht, kein Freund von äh, weder vom absoluten Eindeutschen noch vom absoluten. Es muss alles jetzt englisch gesagt mhm, werden. Mhm. Das ist das eine. Aber jetzt Begriffe, die... Fällt mir da jetzt was Gutes ein dazu? Eigentlich also, nicht wirklich. Nein. <lacht> Nein, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Okay, ich dachte mir, vielleicht hast du so eine, eine Liste, wo du denkst, wenn ich das nur höre. <lacht> ja, es, es, in gibt, aller es, Mund. Es, es gibt schon so Dinge, es fällt mir nur im Augenblick nicht ein, aber es gibt schon so ein paar ja, Dinge. So ja, ja, Ja, genau. Das macht Sinn. oder so. Ah ja, das <lacht> ist, ein gut, ist ein gutes Beispiel. Aber das ist mittlerweile so oft ja, gesagt worden, ja. dass es mittlerweile wirklich schon Sinn macht. Nicht? Steht schon, steht, ja. Vielleicht steht es eh schon im Duden, müssen wir schon. Genau. Den Widerstand aufgeben müssen. Ge, genau, das könnte durchaus sein. Manchmal ist, ist man es man ja wirklich so, je öfter man es hört, desto vertrauter wird es einem dann. Und mhm. dann, ja. Gut, die letzte Frage. Wir Osteopathen, wir sind uns ja nicht einig, was Osteopathie eigentlich ist. Aber wenn man doch nach ungefähr 15.000 Osteopathie-Unterricht schon, vielleicht warst weißt du das und vielleicht kannst du das zum Abschluss sagen. <lacht> Was ist für mich Osteopathie? Naja, ich würde sagen, es ist eine äh, ganzheitliche Methode, die mit manuellen Techniken versucht, den Körper wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und das äh, sowohl auf struktureller, also auf viszeraler und auf kranialer Ebene. Mhm. Und hinzufügen würde ich vielleicht noch, dass wenn der Körper wieder in Balance ist, dann ist der ganze Mensch in Balance. Da kommen wir wieder zum Anfang meines Satzes, dass die Ganzheitlichkeit, also Körper, Geist mhm. und Seele, mhm. spielt dann natürlich da auch wieder hinein. Also so ist mein Verständnis. Und mhm. dann aus ganz persönlicher Sicht ist Osteopathie einfach Toll, wenn man es als Patient erfahren mhm. darf. Und äh, ich glaube, äh, das ist mit eines der größten Geschenke, die mir das Leben gemacht mhm. hat. Nicht nur, dass ich für die WSO dolmetschen darf, sondern auch einfach, dass ich, dass ich das äh, genießen kann, Osteopath, in den Genuss mhm. komme, osteopathisch mich behandeln zu lassen äh, und das eben kennenlernen durfte. Denn ja, Diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, sollten das tunlichst tun. Nicht tun. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank. Ich schaue Dank. mal, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich bin nicht sicher, ob das bei mir aktuell ist. Also siehst du Fragen im Chat. Jetzt wäre die Gelegenheit, sollte noch wer was von der GUDO wissen wollen oder noch was kommentieren wollen zu unserem Gespräch. Gut. Dann noch einmal herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Morgen geht es weiter mit dem Sebastian Fitzinger. Der wird über Segmental Looping sprechen, seine Theorie, sein Modell, wie wir mit der Osteopathie an zentralen Regulationsmechanismen äh, arbeiten und die aktivieren können, manchmal inhibierend und manchmal facilitierend. Nächste Woche wird es dann weitergehen mit einem Programm, das wir gerade erst zusammenstellen. Bruno Ducou hat schon, zu, hat schon zugesagt, Erich Meyer Faldi wird wieder dabei sein mit seiner embryologie werkstatt und einiges andere wird dann noch kommen. Wir werden das wieder so machen, dass wir übers Wochenende die Aufzeichnungen von dieser Woche freischalten und euch dann auch das Programm für die nächste Woche schicken. Vielen Dank und schönen Abend.